Ich wurden zwei kleine Mädchen verschleppt. Äh, weiß ne? Okay, hier kann man nicht viel machen. Schade. Aber ah, wir haben Info gekriegt. Fuck, welches Haus war das denn? Ich glaube nicht, dass ich das Minispiel gewinnen muss. Das wäre halt Kacke, ne? Das kann ich halt auch nicht einfach so mit unendlich Geld, ne? Vielleicht der. Ja. Schön, sure, machen wir. Jawohl. Cool. Dann war es es also, dann kann ich wieder heimgehen. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo der Leukenkönig ist. Ah, auf der Map ist rote Punkt, wird er wahrscheinlich sein. Oh, nur ist nicht ganz so groß, wie ich dachte. <lacht> Näherlich im ein Boot drücke Arm an Bord zu gehen. Wenn das äh, XYZ, ja... Warte, deswegen... Ja... <lacht> Sorry, ich hab das gar nicht vorgelesen ähm, Ja, wir haben eine Seekarte Westwind Also gehen wir nach Osten, wir brauchen immer Rückenwind Anscheinend Und da müssen wir hin ja, wir sind mega weit weg von zu Hause Das ist wahrscheinlich die Bastion hier hier ist zu Hause. Ich vermute mal, wir können ganz viel entdecken hier. Und da müssen wir auf jeden Fall hin. Da müssen wir jetzt rausfinden, was da ist. Okay, da habe ich Schatzkarten und so noch. Ist okay. Also, ich nehme jetzt mein Inventar. Speichere. Falls wieder irgendwas ist. Dann lege ich mein Segel auf Z. auch raus. Also wir müssen nach Osten. Ah, jetzt kommt die geilste Musik ever. Also da bin ich. Da muss ich hin irgendwo. Ich glaube keine Wett mehr, ne? Oh, ich liebe die Musik. Sorry, ich mache ein bisschen lauter mal für euch auch. Okay, ich mache, ich mache ich das. Ich habe ein bisschen laut gemacht. Vielleicht geht's. Ah, das Tor ist weg. Okay, dann. Osten. Let's go! Map. Okay, ich bin schon weiter, das ist gut. Ja, okay, das ist die Insel schon. Da ist auch eine Insel. Ich mach zuerst mal meine Insel, die ich machen muss. Oh Gott, was ist das? hat ihn gebracht, um ihn auszurauben. Nett. Wäre cool, wenn ich das Schiff zu mir rufen könnte. Du verschwendest wertvolle Zeit. Der Ort, zu dem du und dich aufmachen solltest, ist auf deiner Seekarte eingezeichnet. Boah, das sieht auch geil aus da. Ne? An Bord los. Der Aussichtspunkt sieht übelst geil aus. Ich darf ja nicht. Ach wie geil. Ich wusste gar nicht mehr, dass es geht. Okay, eigentlich ist schon eine große Map, wenn man bedenkt, wie lange wir jetzt fahren, nur um zu sehen zu kommen. Aber wir haben Tag. Ich glaube, wir kommen gegen abends jetzt langsam. Okay. Ist sicher, dass das unsere erste Destination ist? Anscheinend. Okay. Sicht. Das ist dein Zielort, die Insel Draconia. Ah doch, ja, jetzt erkenne ich sie wieder. Auf dem Berggipfel dieser Insel wohnt der Hüter des Himmels, der Drache Balu. Ah, ich war zu falsch. Ich war in der falschen Map. Ich dachte, das ist bei den Vogelmenschen. Ups. Deine Aufgabe ist es, diesen Drachen zu treffen und von ihm das göttliche Artefakt. Dienst Diamond. In Empfang zu nehmen. Dienst, Diamond. Wie du den Drachen treffen kannst, fragst du besser die Bewohner dieser Insel. Das folgte auch nicht. Ach ja, einen Moment noch. Dies ist der Taktstock, der in längst vergangenen Tagen dazu benutzt wurde, den Göttern gefällige und bußfertige Musik darzulegen. Je nach Verwendung ist es möglich, die Kräfte der Götter auf seiner Seite zu haben, aber ich weiß nicht, ob er noch über diese Fähigkeit verfügt. Nun, zu irgendetwas wird er schon zu gebrauchen sein. Warum schwingst du nicht einfach mal und probier, probierst es? Versuche dich zuerst im Dreiertakt. Lass, links umgangstastet schwinge den Taktstock mit Hilfe von rechten. im C-Stick. Nach oben, unten und rechts. Ah. Nicht schlecht. Das klingt so schon ganz gut. Als nächstes probieren wir einen vier Takt. Drücke, weil nach links, schwinge den Taktstück mit Hilfe von... Also ich kann mit dem linken Stick einstellen. Also mit wo ich hingehe. Sechster Takt, Dreier, links ist Takt. Setten wir. Das ist es, Popel. Für dein erstes Mal wirklich schon sehr beachtlich. Drückst du rechts, kannst du also nur noch Sechster Takt spielen. Also merkt ihr das schon mal für später. Taktstock des Windes erhalten. Je nach Verwendung soll man damit die Kräfte der Götter auf seiner Seite haben. Legende auf X, Y und Z. Ich sage immer X, Y, Z, aber es ist Y, Z, X natürlich. Um ihn zu benutzen, mit Hilfe von rechts vom C-Stick kannst du den Taktjob schwimmen. Neutrale Steuerungsposition für drei Attacken, ja, kennen wir. Links für vier, rechts für sechs. Hinten lernen da wir das Lied des Windes zuerst mal. Oh, die Musik ist so geil. mal probieren. Ich muss sie mir aufkommen. Ja, geht's dann? Okay, wir lernen ein Lied, das ist oben links rechts. Du hast das Lied des Windes erlernt. Das ist nur die Frage, wie ich das kontrollieren kann, ne? Aber ich kann irgendwie damit bestimmen, in welche Richtung äh, der Wind durchgeht. Wirklich ein mustergütiger Wind. Gestatten, Cephos, meines Zeichen, Gottes Windes. Bist du der neue Meister des Windes? Für dein erstes Mal zeigst du aber schon beachtliches Windverständnis. Junge, du gefällst mir. Das Lied, das du soeben immer gelernt hast, ermöglicht es dir, die Richtung des Windes nach Lust und Laune zu verändern. Der Wind kann je nach Verwendung für gute, aber auch für böse Zwecke eingesetzt werden. Beschämterweise verlor mein Bruder Syklos die Beherrschung, als jemand sein Denkmal zerstört hat. Daher lässt er nun auf hoher See einen furchtbaren Wirbelsturm toben, der die Seefahrer in Gefahr bringt. Solltest du auf sich also mal auf einen Wirbelsturm treffen, dann bring mein Bruder doch bitte wieder zur Vernunft. Möge der Wind mit dir sein, Junge. Okay, cool mal lieben Götter getroffen. Jetzt muss ich kurz gucken, wie kann ich jetzt den Wind kontrollieren? Jetzt müsste ich doch bestimmen können, in welche Richtung der Wind zieht, oder? Perfekt. Das ist schon cool. Okay, zugeben. Aber ich habe, das ist sogar die Map mit den Vogelfiechern. also mit den Postboten. Mit dem Postboten, ja. Genau. Genau, hier sind die Bomben. Link hat doch auch. Ich überlege gerade, ich bin gerade bei Smash und wir überlegen, weil ich spiele den Young Link da teilweise nicht, den Thun Link, ich mag Thun Link nicht. Ähm. Also nicht zum Spielen irgendwie. Aber ich dachte, er hat auch eigene Bomben. Wahrscheinlich kriegen wir die später erst. So, dass er momentan nur die Bombenblumen hat. Hoch. Hoch. Ja, so kann ich nicht werfen. Äh, war mal kurz. Vielleicht mein. Muss ich damit hochgucken, dass etwas passiert. Die Kette sehe ich da. Aber ich glaube nicht, dass ich die Bombe schon so hoch kriege. Wenn überhaupt. Ich weiß nicht, so weit war ich nie. Ja, für mich ist es momentan habe ich es noch gespielt, aber für mich ist es danach auch ein erstes Mal, dass ich das spielen kann. Ich habe es bei meinem Martin in the Littlewood geschaut, das ist ein Cast member Aber der hat es auch nicht fertig gespielt, glaube ich. Und er hat halt das Wii U Remake gespielt, was ja nicht schlimm ist. Weil das Wii U Remake ist echt gut gemacht. Hate gegen die Wii U, wie du willst, aber die ist nicht schlecht. Sie hat ein paar gute Sachen drin. Auch ein DS-Emulator finde ich ganz geil eigentlich. Ich muss da mal gucken, wie das funktioniert. Ich würde eigentlich schon gerne mehr DS-Spiele spielen. In Theorie könnte man halt damit auch die ganzen Pokémon-Teile noch spielen. Oder zumindest Abdiamant-Perl. Wobei das, das soll ja bald ein Remaster kriegen, mal. Aber ich würde da gerne alle Teile noch spielen, so. Habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, Shop. Popel? Sei mir gegrüßt, Popel. Du bist ja wohl auf. Aber sag mir, wie hast du es nur hier geschafft, hierher zu kommen? So ganz ohne Flügel? Was ist mit deinem... Schwert... Ah, Schwester, Entschuldigung. Verstehe, aber mach dir keine Sorgen. Es geht dir bestimmt gut. Aber Popel, was hältst du davon, mal bei unserem Stammesführer vorstellig zu werden? Ich habe es allen von deinen Tragödien erzählt und sie haben sich sehr besorgt und volle Anteilnahme gezeigt. Ich bin mir sicher, Stammesführer wird dem, unser Stammesführer wird dir mit viel Verständnis und Hilfsbereitschaft begegnen. Am besten, nicht gehe schon mal voraus und setze ihn über dein kommenden Kenntnis. Komm später einfach nach, Popel. Also dann, ich erwarte dich. Bye. Okay, zum Glück ist anscheinend nur wirklich dieser eine Shop oder dieses eine Haus verpackt gewesen. Und ich glaube, das ist das Haus, bei dem wir Tingle getroffen hätten. Schade, ne? Vielleicht ist einfach die Data mit Tingle verkratzt, das wäre natürlich scheiße, aber halb so wild. Wenn sonst alles ganz bleibt. Darf Tingle von mir aus verkratzt bleiben? Und? konnte ihr rausfinden, warum der große Valu so außer sich ist? Oh, du musst Popel sein. Lars hat mir alles erzählt. Du hast mein vollstes Mitgefühl. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, zögere bitte nicht, mich darum zu bitten. Ich werde alles für dich tun, was in meiner Macht steht. Allerdings sehen wir uns auch gerade mit einem unangenehmen Problem pro konfrontiert. Ist dir, sich, ist dir der wütende tobende Drache auf dem Berggipfel aufgefallen, dass du zu unserer Insel gekommen bist? Wie du ja weißt, sind das Fliegen und die Lüfte das tägliche Brot des Volkes der Orni. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass wir den Drachenberg besteigen und vom großen Valu eine seiner Drachtschuppen im Bereich bekommen, sobald wir das Erwachsenenalter erreichen. Diese ermöglicht uns dann, dass uns Flügel wachsen. Aber seit kurzem ist der sonst so sanftmütige Valu ganz außer sich Wut, und man kann sich ihm in seiner Rage gar unmöglich mehr nähern. Dies hat zur Folge, dass die Flügenkinder dieses Jahr nicht auf dem Drachenberg zum großen Walu gehen und ihre Drachenschuppen in Empfang nehmen konnten. Somit werden ihnen keine Flügel wachsen und sie können nicht gemäß der Tradition unseres Volkes leben. Und als Stammesführer der Orni heißt es daher im Moment meine dringlichste Pflicht, dieses für mein Volk verheerende Problem zu lösen. Ich bin wirklich untröstlich, aber dein Anliegen wird leider warten müssen, bis diese Angelegenheit ausgestanden ist. Alright, ich weiß, was ich zu tun habe das Werter da für? vielleicht wäre es eine gute Idee, Popel in der Zwischenzeit wegen der Sache mit eurem Sohn Komori um Hilfe zu bitten. Wie ihr selbst sehen könnt, steht hier ein tapferer junger Mann vor euch. Ich bin davon überzeugt, dass Kom Komori sich ihm öffnen wird. Da magst du recht haben. Du musst wissen, mein Sohn Komori ist ebenfalls im Flügelalter und müsste sich unbedingt seine Flügel wassen lassen. Doch leider hat er ein sehr ängstliches Gemüt. Aufgrund dieses Zwischenfalls mit Walu hekt er nunmehr gar keine Hoffnung, seine Flügel zu bekommen. Glaubst du, du kannst mir helfen? Vielleicht geht ja ein wenig von deinem Mut auf ihn über, wenn er dich kennenlernt. Darf ich dich darum bitten, meinen Sohn zu treffen? Danke, das ist sehr großherzig von dir. Wir werden ebenfalls alles daran setzen, unser Problem schnell zu lösen, damit wir danach dich in deiner Notlage, Notlage unterstützen können. Ich möchte, dass du meinen Sohn etwas Bestimmtes überbringst. Ich habe es einem Mädchen namens Medaille in Verwahrung gegeben, also frag sie bitte danach. Vielen Dank nochmals für deine Hilfe. Kein Problem. Ach ja, Popel. Ich habe hier noch etwas für dich. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Die Posttasche. Eine praktische Tasche, in der du allerlei Dinge befördern kannst. Wirst du in die Posttasche? Okay. Medolia findest du in ihrem Zimmer oben. Überlass die Angelegenheit mit Valoo, ruhig uns. Glaube ich nicht. Kümmere dich bitte um Komori. Darf es eh ich danach regeln? Die Posttasche? Heißt das ich habe ein größeres Inventar, oder wie? Ich habe keine Schmetterlinge bekommen. Ich kann mein Schwert nicht nehmen. Ich gucke mich mal um. Da ist die Tür. Fans alles hier. <lacht> oh, direkt getroffen. Hat er einen Dragon Ball. Ey du. Ja, fast ein Dragon Ball. Wer bist du denn? Was willst du von mir? Ich habe gerade keine Lust, mich mit jemandem zu unterhalten. Was willst du von mir? Ich habe... okay. Ich glaube, diese Kugeln brauche ich. Ja, oh, zu. <lacht> Kommt jemand rein und crasht zuerst mal die Tür? Würde ich mich auch wohlfühlen dabei. Ich glaube, damit ist man halt einfach schneller. Bisher, bisher, jetzt. Danke, Tür. Nein, fick dich. So. Hi. Tatsächlich, du trägst ein grünes Gewand und einen grünen Hut. Du musst Popel sein, nicht wahr? <lacht> okay. Ich bin die Maid des ehrenwerten Hüters Walu, der auf dem Drachenberg wohnt. Mein Name ist Medoli. Klingt wie Melody, aber fast. Nun ja, eigentlich bin ich noch in der Ausbildung. Der Stammesführer bat mich, dir das hier zu überreichen. Er hätte gerne, dass du es seinem Sohn Komori bringst. Komori, Komori, ich weiß nicht, Komori. Du hast den Brief von Vater erhalten, Ein Brief an Kamari. Wieso kann er den Brief nicht selber bringen? Komoris Thema findest du im unteren Bereich, unten im hinteren Bereich. Bitte sei nicht beleidigt, falls Komori unfreundlich zu dir sein wollen. Er meint es wirklich nicht böse. Ach ja, ein Popel? Ich hätte da noch eine Bitte. Wärst du bitte so gut danach zum Aufgang am Drachenberg zu kommen? Worum es genau geht, zeige ich dir dann. Ist das der hier hinten? Ich glaube, hier hinten geht es dann... ...zum Drachenberg. Ach, ne. Ich habe ein bisschen Angst gerade um meine Disk. Habe ich halt wirklich. Ich will die putzen, aber ich habe halt Angst, dass ich was kaputt mache, wenn ich da was drauf schmiere, was nicht drauf soll. Aber gut, dann holen wir jetzt zuerst den Brief kurz. Und dann gehen wir nicht hinten raus. Zum Glück habe ich gespeichert. Start. Ah, fuck, ich werde hier unten gespawnt trotzdem. Ähm, es ist so typisch, man hat einfach. Man kann nicht mal in der Post drin einen Spawnpunkt setzen oder so. Nee, nee. Wenn ich was anfange, dann fange ich es hier unten an. Oder am Anfang von einem Tempel dann. Damals hatte ich das Problem bei Pandora's Tower, deswegen habe ich das nie durchgespielt. Weil, wenn man zwei Stunden an einem Tempel hockt und dann stirbt, macht man den ganzen Tempel nochmal. Weil die Wii keine... Also es wäre halt cool, wenn man einen äh, eigenen Safe-Spot setzen könnte. So Quick-Load-mäßig, aber konnte man nicht. Ich weiß aber, ich habe mal mit Wal Waluk gekämpft. Ich habe gegen den gespielt. Also ich habe ihn befreit, das weiß ich noch. Den habe ein Zeichen auf ihrer Grube. Ich würde gerne einen Brief noch lesen, wenn das geht. Wieder mit dem Steuerkreuz hier drin spielen geht nicht. Nichts passiert, also das. Ich kann ihn nicht lesen. Okay. Hier geht es aber auch raus. Oh, die sehe ich hier aber zum ersten Mal. Moment mal. Sag bloß, du hast das Plakat gesehen, deswegen neben Job hier. Ich bin der Mann für sie. Gut, dann machen wir zuerst einen kleinen Einschlüssel. As a mini-spil. Das ist so falsch. 20, nice. Okay, ich speichere hier nochmal, dass wir den Brief haben, falls das Spiel abstürzt. Und dann gehe ich gucken, was hier draußen ist. Ah, hier kriegen wir dann später noch ein Item, Grappling Hook, Grappling Hook, also ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das ist kein Kletterhaken, das ist dieser das Griff, Greifarmigen, so Griffhaken, irgendwas, keine Ahnung. Ich habe das, hab das dumme Gefühl, dass wir nicht weiterkommen danach. Von meinem Vater? Aufmuntende Worte zu schreiben ist nicht schwer. Aber warum sollte ich mich so schreckliche Gefahren begeben, nur um diese Drachenschuppe von Walu zu bekommen? In dem Brief steht auch was über dich? Meiner Meinung nach bist du ja ein ziemlich aufdringlicher Kerl, Deine Nase einfach so in fremde Leute Angelegenheiten zu stecken. Tut mir leid, aber ich habe wirklich nicht vor, zu Walu hinaufzugehen. Wer weiß, was der mit mir womöglich noch antut, so wütend wie der ist. Geschweige denn, dass er mir eine Drachenschuppe gibt. Oder wirst du mir beweis machen, dass du Walu irgendwie besänftigen kannst? Du lügst doch. Und außerdem, reden ist nicht schwer, handeln aber sehr. Aber sollte es wirklich jemanden geben, der es schafft, auf diesen gefährlichen Drachenberg zu gehen, um Alu zu treffen, dann würde ich ganz bestimmt auf alles hören, was dieser jemand sagt. Ja, das werden wir dann wieder. So letzte Hoffnung. Bin mir ganz sicher, dass Valus Ausgang da ist, wo die kleine stand. Hüpp. Wenn das jetzt nicht geht, dann gucke ich kurz, ob ich die CD sauber kriege irgendwie. Okay, jetzt geht es. Okay. Das ist nicht mehr da, wo ich hin muss. Wirklich? Ich möchte mal einen Blick über den Vorsprung. Du wirst feststellen, dass der Teich vollkommen ausgetrocknet ist, aber das ist bei der Hitze nicht verwunderlich. Ja, aber ich bin verwirrt. Ich dachte, ich muss es dahin. Ist die vielleicht jetzt da? Nö. Für hat jemand lebt. ja. Er ist pissig, weil jemand seinen Schrein zerstört. Mega toll. Und ich will wissen, wo ich hin muss, Verdammt Scheiße, nicht ein. Ähm ich dachte ja, dass es dieser Aus Eingang ist, aber. Anscheinend gibt es noch einen anderen Weg zu Valur rein. Ich frage mich, ob sie den Eingang. Geh hoch. Im Haus drin haben. Ich würde das nicht unbedingt nachgucken müssen. <lacht> Fände ich irgendwie komisch. Aber F-Tür muss ich das machen. Ja, lauf. Ich liebe die Musik in diesem Spiel. Einfach so unglaublich. Äh, hier bin ich, glaube ich, zum Kleinen runtergekommen, ne? Ja. Ich gucke jetzt einfach alle Türen nochmal an. Dann ist hier. Oh! Ich dachte, ich soll sie hier treffen. Ah ja, hier ist sie. Du bist ja tatsächlich gekommen. Bitte verzeih mir, dich an einen so gefährlichen Ort begeben, gebeten zu haben. Früher war hier ein herrlicher Teich, der aus einem Geysir heraus entstanden war. Aber seit der Ehrenwerte Walu so außer sich ist, versperrt ein Felsbrocken, der von oben in den Teich fiel, diese Wasserquelle und der Teich ist ausgetrocknet. Aber erzähl mir bitte erst, ob es Komori schon besser geht. Aber nein, wie könnte es ihm auch besser gehen? Er ist vermutlich auch meine Schuld, dass Komori jetzt so niedergeschlagen ist. Komoris Großmutter war nämlich die ein, ehemalige Maid des Ehrenwertes Walu und meine hochgeschätzte Lehrmeisterin. Da war sie nicht nur seine Maid, sondern auch eine gütige sowie mutige Persönlichkeit zugleich. Meine Fähigkeiten sind noch viel zu bescheiden, um auch nur annähernd einen Vergleich mit ihr zuerst Stand zu halten. Wäre ich doch nur in meiner Aufgabe besser gewachsen, dann wäre Komori jetzt bestimmt auch nicht so desillusioniert. Ich habe eine Bitte an dich, Popel. Ich würde gern zum draco sanctuarium auf dem Drachenberg gehen, aber ich schaffe es nicht alleine bis hinauf, auf diesen Vorsprung. Wenn es mir jedoch gelingt, einen günstigen Wind zu erwischen, tragen mich meine Flügel bestimmt so weit. Und deswegen brauche ich deine Hilfe. Gerne. D Danke. Bitte heb mich hoch und wirf mich in die Richtung des Vorsprungs da oben. Du musst aber nur auf die Windströmungen hier auf Acht geben, denn die verwinkelten Felsen sorgen dafür, dass sich die Windrichtung ständig ändert. Und sei bitte nicht zu so zimperlich beim Werfen. Harte Zeiten verlangen harte Maßnahmen, also nimm keine Rücksicht auf mich. Okay. von hier oben werfen. Vielen Dank. Ich gehe jetzt hinauf auf den Drachenberg und werde den ehrenwerten Valu treffen. Keine Sorge. Ich bin zwar noch eine Maid in der Ausbildung, aber ein wenig verstehe ich bereits die Sprache des ehrenwerten Valu. Wird schon schief gehen. Falls mir etwas zustößen sollte, kümmere dich bitte um Komori. Zum Dank kann ich dir zwar nicht mehr das hier anbieten, aber vielleicht erweist es sich ja, irgendwann mal als nützlich. Halleluja. Jetzt hab ich die Flasche. Und bitte erzähl niemandem, dass ich zum Drachenberg gegangen bin. Das muss unser Geheimnis bleiben. Also dann, ich werde mein Bestes geben. Nein, das bleibt nicht unser Geheimnis, Kleine. Ich glaube, wenn ich da Wasser hinbekomme, kriege ich die Bombenpflanzen. wir oh, mal, der Ausgang war da. Oder? Ja. Und mit den Bombenpflanzen kann ich den Fels wegmachen, damit alles mit Wasser flügt. Probier weißt du eigentlich, wo Medoli ist? Soeben wurde mir berichtet, seine einige fremde Unkehren in der Nähe des Drachenbäls, am das des Medoli an. Wow, das ging ja schnell, dass die verkackt hat. <lacht> okay, ich muss kurz Wasser holen, wahrscheinlich jetzt. Deswegen dieser Hinweis mit, hey, du kannst da Wasser reinfüllen. Oder andere Flüssigkeiten, damit wir das auch noch verwendet haben. Aber eigentlich Wasser jetzt. Weil, ist halt so. Versuche es mal auf etwas Verdorrtes zu tröpfen. Ah, so. Hm. Nein, dieses Rätsel habe ich nicht mehr gekannt. Aber es war jetzt gerade illogisch. Ich glaube damals war es nicht so logisch. Wenn ich da B drücke, dann mache ich trotzdem fortfahren. Das ist voll gut. Da mir schon. Ich heile mich jetzt am darüber. Ich wollte gucken, ob das hält. Ja. Popel, du machst das super. Mal Okay, da kann ich um Ecken rumkriechen. Ich dachte, wir haben jetzt einen Mini-Assassin's Creed hier, weil ich zuerst mal Assassin's Creed spielen wollte. Ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, ich will Wind Waker endlich mal aufnehmen und mal endlich spielen. Und ich habe es mir auch schon ein paar Mal überlegt und jetzt habe ich einfach gefunden, ja irgendwie Assassin's Creed ist schon cool, aber ne. Irgendwie habe ich Bock auf Legend of Zelda. Das ist eigentlich der Grund, wieso wir jetzt hier hocken und Wind Waker spielen. hat aber schon geklappt, oder? Das ist der Wind waker das ist echt traurig. Nach zweieinhalb Stunden merke ich, dass eigentlich gar nicht Wind Waker im Titel steht. Doch, doch Wind Waker. Okay, lautstärkemäßig geht's voll klar. Das ist gut. Das ist immer das, was ich will. Lautstärke überprüfen eigentlich. Ich habe immer so voll Paranoia, dass kaum habe ich das überprüft <lacht> und bin weg. Hab ich gedacht, so, hm, aber jetzt hat es da gepasst. Vielleicht passt ja nachher gar nicht mehr so gut. <lacht> und dann will ich es nochmal überprüfen. <lacht> so, richtig schwierig. Nein. Ich soll mal was trinken übrigens. Einen Knopf hier drauf, den muss ich mega aufpassen, dass ich den nicht drücke. Ich habe auf dem Streamlabs ja diesen. Warte mal kurz, nein, das war falsch. Ähm, ich habe Streamlabs eben dieses Remote eingebaut. Also einge, nicht eingebaut, ein, eingerichtet, endlich. Ich habe rausgefunden, wo das Problem lag. Äh, und. Nein. Der war unten, ne? Da. Und <lacht> ja, jetzt habe ich einen Knopf, da stehen einfach nur Endstream und End Recording. Und ich habe bei beiden Angst, dass ich das drücke. <lacht> nee. Hast du nicht getan, Junge? Ich dachte schon, ich muss dann nochmal hingehen und nochmal Wasser holen, um die Pflanze nochmal zu wässern. Das hätte ich jetzt dezent doof gefunden, ehrlich gesagt. Okay, jetzt wird es extrem interessant, weil das kann ich mega schlecht. die so gezielt reinwerfen. Jawohl. Ich will nichts riskieren. Draco-Sanctuarium. Ich dachte halt, ich bin länger in der Bastion, ehrlich gesagt. Ich hätte nicht erwartet, dass wir heute schon gegen Walu äh, kämpfen. Okay, ich habe ihn auch erst auf der nächsten Map erwartet. Okay. ich bin gerade am überlegen ob ich da irgendwas machen kann ich gehe mal zurück und schau mal ob die jetzt irgendwas von mir wollen weil ich das aufgemacht habe weil ich weiß dass ich die statue verschieben muss das sieht man an den spuren am boden aber ich kann mich Ich glaube nicht, dass ich das jetzt schon kann. Ich spreche nochmal kurz mit dem. Okay, ich gehe nochmal zu Komori. Vielleicht ist der jetzt pisst, weil Meduli weg ist und gibt mir was. ich schnieke. Hey, Kleiner. Was ist denn noch? Ach, das hier meinst du? Wenn ich es im Arm halte, dann beruhigt mich das irgendwie. Jedenfalls kann ich alles Unangenehme vergessen. Diese Kugel ist wunderschön nicht? Sie wird Dienst Diamant genannt und ich habe sie damals von meiner Großmutter bekommen. Meine Großmutter war früher die Maid von Valu und die einzige auf unserer Insel, die seine Sprache verstand. Wenn Großmutter doch noch leben würde. Sie wäre bestimmt in der Lage, den tobenden Valu zu besänftigen. Egal, wie sehr sich Vater und die anderen auch anstrengen mögen. Es ist vollkommen sinnlos. Wer könnte es denn schaffen, du zu besänftigen? Warum schaust du dich so an? Glaub ja nicht, dass ich sie dir gebe. Das ist, fast, das ist nämlich mein Schatz, kapiert? Als ob ich den jemanden geben würde, der überhaupt nichts leistet. Arschloch. Ja, okay, so ein kleines Kind. Ist okay. Wie komme ich da rein? Wo übersehe ich was? Irgendwas übersehe ich. Okay, ich glaube, die Scharfzeichnung durch den Filter. Ups, ah, ich muss ja da rein. Ich vergesse es immer, ich gehe mal hoch. Die Scharfzeichnung durch den Filter kommt echt gut. Ich soll das immer ein bisschen am Anfang Stream testen. Äh, okay, ich gucke mal kurz wegen der CT. Tut mir leid. Ich mache kurz eine Pause. Und ihr kriegt Musik. Okay, ich bin wieder da. Ich muss sogar Batterien kaufen für meine Wii-Fernbedienungen. I have geputzt. Auf Risiko natürlich, aber ein bisschen, äh, ganz, ganz wenig Fensterreiniger. Ich wollte nicht den Knopf drücken, eigentlich. Äh, Fensterreiniger drauf und putzen, aber. Die Kratzer sind weg, eigentlich soweit. Ich hoffe, ich kann das weiterspielen. Ich habe so die Hoffnung nicht aufgegeben. Und wahrscheinlich kann ich es vergessen. Ja. Okay, Scheiße. Ja, so viel zu Wind Waker. Machen wir kurz den Screen rein von mir aus. Und. Na, das liegt ganz leise hier unten. So, jetzt muss ich mit entscheiden, was wir weiterspielen. Ne? Ich kann das Recording mal beenden. Das ist ein Tag. Ja, wir sind im Pauserscreen, aber ja, falls ich Wind Waker noch zum Lauf kriege, würde ich weiterspielen auf jeden Fall. Äh, für die auf Twitch das ist es gerade für YouTube noch. Ich probiere es noch einmal, ich schiebe sie mal rein. Die hoffen, dass es geht. Okay, die Musik geht sogar von der Lautstärke. Ich wollte gucken, dass sie nicht zu laut ist. Das ist noch ein bisschen leiser. Das Lied steht oben links in der Ecke übrigens. Für alle auch auf YouTube. Ähm ja, wenn ich Wind Waker noch zum Laufen kriege, mache ich weiter. Vielleicht hole ich mir auch eine neue Kopie, weil ich das Spiel. Ne, geht gar nicht mehr. Scheiße. Ja gut, ähm dann switchen wir mal ich nehme die cd raus kurz wir können auf Elgato schalten ja, eben. ja dann ist jetzt fertig und wir gucken mal wie es weitergeht